Ich glaube, das Allerwichtigste für uns alle ist der Austausch, gegenseitig voneinander zu lernen und ähm, auch viel mitzunehmen, anzuwenden danach auch und ähm, neue Bekanntschaften zu knüpfen.